Wie kann ich Schülern ein kleines Quizhäppchen aus dem Glossar bereitstellen? Ich habe hier einen Block hinzugefügt auf der rechten Seite, einen zufälligen Glossareintrag. Das heißt, bei jedem Aufruf der Seite wird hier ein anderer Eintrag angezeigt mit dem Begriff und der Erläuterung dazu. Man könnte jetzt so ein kleines Quiz draus machen, indem man eben fragt, welcher Fachbegriff wird gesucht und ich kann hier in den Einstellungen des Blogs hier diesen Begriff ausblenden lassen, sodass der Schüler nur die Erläuterung sieht. Allerdings ist es dann für den Schüler schwierig zu überprüfen, ob er den richtigen Begriff gefunden hat, denn ich kann hier nicht zum Begriff verlinken, sondern nur zu der allgemeinen Liste. Zumindest habe ich da keine Option gefunden. Deswegen folgende kleine Spielerei, ich lade die Seite mal neu, jetzt ist der Begriff hier ausgeblendet, die Erläuterung steht noch da, der Schüler belegt sich jetzt den Fachbegriff und hier läuft ein Countdown und nach Beendigung des Countdowns wird dann der Begriff eingeblendet. Der CSS-Code sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe hier meinen Block, diesen zufälligen Closar-Eintrag. Und die erste Überschrift ist H5. Und über ein Pseudo-Element wird dann dieser Countdown hinzugefügt. Über eine Animation. Das gleich dazu zu sagen, dass im Safari-Browser das Ganze nicht funktioniert. Also am iPad wird dieser Countdown nicht angezeigt. Wird nicht funktionieren. Diese Animation hier unten allerdings schon. Das ist dann... Eben nach, kann man hier einstellen, nach 15 Sekunden wird dann der Fachbegriff angezeigt. Das ist dann hier die Überschrift H3. Hier wird von 9 runtergezählt. Ich kann hier aber trotzdem noch die Sekunden einstellen. In diesem Fall 14 Sekunden. Soll das hier wirklich sekundengenau sein, dann sollte man hier 10 einstellen. Oder dementsprechend hier die Prozente anpassen und dann hier mehr Zahlen hinzufügen.